ist eine Diesel-Lok. Wir hatten jetzt eine Dampflok, wir hatten eine E-Lok und jetzt haben wir Diesel. Tada! Das, <lacht> wenn ich das aber auch richtig sehe, äh, ist es einmal die HGK-Variante und die andere? Die andere die ist, ist North, eine? Rail. North Rail. Ja, mit HGK sind wir natürlich fast schon wieder lokal ne? die, die Gölner mhm. an sich werden von uns <lacht> meistens sabotiert bei sowas. Gleiche Gegend. Ähm, und die North Rail ist eine wie der Name schon sagt, äh, im Norden des Kontinents. Ja, aber im auch im Norden Deutschlands. Auch im Norden Deutschlands, ja. ja. Also kommt äh, aus Hamburg, sitzt in Hamburg und die, hauptsächlich, äh, der hauptsächliche Einsatz ist dort äh, der Verkehr von Hafen zur Station X. Wir müssen aber heute schnell sein eigentlich mit der Erklärung, denn das ist das Schnäppchen des Tages. Alles klar. Gleich vorweg. Von Lemke, der ist Importeur. Mehano, der Hersteller. UVP 209 Euro. Und wir geben heute, und vielleicht auch noch morgen, wenn die Lok noch da ist, <lacht> 28 bedeutet 149,99 Euro für die analoge Gleichstromversion. Ähm, die Lok gibt es natürlich auch digital und die Lok gibt es auch mit Sound, das machen wir dann, beziehungsweise nicht du und ich, dafür haben unsere Technik. <lacht> Soll ja Glück. funktionieren am Ende. Sonst wird es noch teurer und funktioniert erst recht nicht, ähm, aber die Loks äh, gibt es dann natürlich auch mit ähm, mit Sound, wenn das gewünscht ist. Aufpreis können wir gleich mal eigentlich, bevor du jetzt da schon loslegst, mal mit dem Hin- und Herfahren und mit der Erklärung, würde ich mir das mal beim Dennis angucken und zwar die G1000, Dennis, mit Artikelnummer Nummer 90244 das würde ich mir auch gerne mal im Webshop angucken. Was muss ich da machen, um die Log digital von uns zu bekommen? Ich gebe mal eben nochmal die Artikelnummer oben ein. Also in, Suche in der Suche einfach, äh, ja. quasi die Artikelnummer eintippen. Dann, dann kommt sieht man auch schon wunderbar das oben Prozentzeichen. Das gefällt mir immer am besten, wenn ich persönlich irgendwo ein <lacht> <lacht> Genau, hier <lacht> sieht man bin. schön dann die minus 28%. Prozent. Und ja. unter dem Preis, also unter dem reduzierten Preis, sieht man hier ein Feld mit Log-Digitalisierung. 40 Euro, das klickt man an, sobald dieses Feld angeklickt wurde. Und dann muss man ja keinen Decoder mehr dazu kaufen, keine extra Bestellung Gar oder Nichts dazu kaufen, das wird bei uns hier quasi intern so aufgenommen von unserem Warenwirtschaftssystem mhm. und so quasi weitergeleitet in unsere Technikabteilung und die wissen genau, welchen Decoder sie verbauen müssen. Mhm. Dann hat man zur Digitalisierung nochmal die weitere Option mit Sound. Mhm. Das kann man auch mit anklicken, der Preis unten addiert sich auf. Und alles Weitere wird dann von uns gemacht und fertig für die Anlage verschickt. Das ist ja super easy. Und dann geht das Ganze... Genau, wir packen es nochmal in den Warenkorb rein. Ja, da guter Plan. Da kann man dann quasi, äh, ich gucke gerade, da wird es nochmal aufgelistet. Genau, wird aufgelistet, die Lok steht da, Log digitalisierung mit Sound. Genau, im Warenkorb dann Ganz quasi richtig. sieht man dann das Feld... Bonusartikel. Gut, dass du direkt jetzt schon <lacht> drauf eingehst, bevor wir die Lok weiter vorstellen. Weil ja. so können wir nämlich äh, jeden nochmal darauf ähm, hinweisen, wie wichtig unsere Bonusartikel sind. Ja. Denn die gibt es ja gratis nochmal oben drauf. Genau, da, da haben wir eine große Auswahl. Da wir jetzt auch einen höheren Warenwert haben von 315 Euro ungefähr, kann man sich natürlich was Schönes aussuchen. Ich finde natürlich immer irgendwie ein Gebäude toll, wenn man jetzt gerade guckt, was der Bernd aufbaut. Müsste man vielleicht mal durchgucken? Oh, die hier die Tankstelle. Tankstelle aus, ne? Die genau, packt man einfach Tankstelle so. Tankstelle Minol. Die packe ich mhm. dann mit bei. Die verschwindet dann hier. Ich scroll ganz schnell nach oben. Und dort sieht man dann im Warenkorb, dass hier die Tankstelle mit bei ist. Macht dann quasi den normalen. Zur Kasse gehen, Checkout. Wählt aus, wie man zahlen möchte. Da haben wir viele Optionen. Und die Tankstelle gratis bei. Genau, die, die bei Tankstelle gehen, ist auch. gratis mit dabei. Die wird dann dabei gepackt. Muss dann noch selber aufgebaut werden. Und. Jetzt waren wir so lange beschäftigt mit dem Warenkorb. Ich hoffe nicht, dass jetzt währenddessen jemand schon die richtige Antwort hatte bei dem Gebäude vom Bernd. Ich gucke guck noch, noch mal rein. rein, rufe ich ganz laut. Und dann darfst du ganz laut schreien. Ich komme wieder zu dir zurück, zur G1000. Mehano. Mehano, ein Hersteller aus Slowenien, mhm. arbeitet auch mit anderen Herstellern zusammen, beziehungsweise produziert auch das ein oder andere mal für Hersteller. Ob das jetzt heute noch so ist, kann ich gar nicht so sagen, war aber in der Vergangenheit der Fall. Mhm. Lemke, deutscher Importeur, bedeutet, wenn man mal ein Problemchen hat mit der Lok, entweder dann bei uns melden, denn bei uns habt ihr die HC schließlich gekauft, hoffentlich. <lacht> aber ansonsten steht dann noch der Importeur dafür gerade, deswegen keine Sorge. Der äh, Name Mehano ähm, verbirgt sich natürlich auch im Vertrieb von Lemke. Und äh, da gibt es dann auch natürlich Hilfe, Fällt mal was mit der Lok sein sollte. Wir haben aber jetzt natürlich hier nur die analoge Version haben ja, keinen, Lock, Sound, keinen Sound haben wir verbaut gemacht, oder sonst was, ja. denn ansonsten können wir die Lok natürlich so nicht mehr verkaufen. Außer jemand hätte sie jetzt mit Sound gekauft. So sieht aus. Ja, ja. Ähm, aber in der Gänze ein sehr schönes Modell von Mehano umgesetzt. Versuch's mal nochmal ein bisschen zu zeigen, gucken, ob man sehen kann. Du hast zum Beispiel oben durchbrochene Gitter und dahinter dann das Lüfterrad. Du hast ja auch durchbrochene Stufen bei den Tritten. Äh, Scheinen mir Ätzteile zu sein. Was denkst du? Oder ist es äh, ja. direkt am Rahmen dran? Nee, das sind Edzteile. Also wenn man es anfasst, ja. dann merkt man, dass es Metall ist. Das heißt, diese ganzen Gitter sind alles lackierte Edzteile. Und die sind aber auch werkseitig direkt schon so verbaut. Da muss man nicht noch in irgendwelchen Zugriffboxen kommen. das, das was rumkramen. ich hier in der Hand habe, ja. habe ich genau in diesem Zustand vor zehn Minuten aus der Schachtel geholt. Das heißt, man bekommt eine voll aufgerüstete Lok mit allen Teilen. Das Einzige, was man noch nachrüsten kann, sind hier vorne eventuell ähm, anstelle der normalen Kupplung Attrappen für Vitrineneinsatz ja, oder wenn man mhm. die Lok ohne Anhänger benutzt. Ansonsten ist das so aus der Schachtel und macht einen echt... Tollen Eindruck, ja. den Schnäppchenpreis sowieso. Und das sind die letzten Stück, also ähm, wenn weg, dann weg. Bei der G1000 ist das auch so, die war in etlichen Ländern oder ist in etlichen Ländern unterwegs, ähm, auch in der HGK-Lackierung, also das ist jetzt nicht nur hier begrenzt unterwegs, also nicht nur lokal, sondern die HGK ist ja auch relativ weit verbreitet. Generell ist die ähm, G1000, äh, aber auch in den Nachbarländern, ich will nichts Falsches sagen, deswegen lese ich ab, Deutschland, Niederlande, Belgien, Italien, Luxemburg, Frankreich und der Schweiz. In der Schweiz natürlich dann unter SBB, da gibt es, gab es auch Varianten. Das ja, sind jetzt noch die letzten weg. beiden von Lemke, die äh, lieferbar sind bzw. von Mehano und die sind jetzt im Abverkauf.